Hast du dich schon mal gefragt, welchen Puls du mit dem Motorrad auf der Rennstrecke haben solltest oder in welchem Bereich du dich bewegst? Oder hast du dich vielleicht gefragt, mit welchem Puls ich da draußen rumfahre? Wir machen das Experiment. Ich habe hier eine ganz normale handelsübliche Pulsuhr. Die werde ich mir dann umschnallen und werden mal eine eigene 3, 4, 5 Runden hier in Rijeka drehen, nicht dementsprechend langsam, natürlich auch nicht am Limit, ich habe leider nur die Honda dabei, aber das wird schon eine zügige Runde werden und dann schauen wir mal, was die Pulsuhr denn bei mir für eine Herzfrequenz aufzeichnet. Ich weiß es ehrlich gesagt selber nicht, Das ist nicht getürkt, sind wir gespannt, bleibt dran, wird spannend. Okay, das war ursprünglich eigentlich der Plan. Der Plan ist nur leider nicht so aufgegangen, wie ich mir das gerne erhofft hätte. Und zwar habe ich von Rijeka, Kroatien nach Ungarn zum Panoniering ring switchen müssen. Der Vorteil daraus wurde aber, dass ich nicht mit der Honda fahren musste, sondern mit der 1 fahren konnte. Okay, warum der Plan nicht funktioniert hat, hat einen anderen Hintergrund. ist nicht so positiv. Wir konnten hier auf dieser Strecke nicht mehr fahren. Somit gingen wir zum Panone ring ein paar Wochen später und ich habe mein Experiment mit der Pulsuhr hier weitergemacht. Es oh, wird echt Winter, hey. sobald es im Edeka und im Kaufladen hier diese Lebkuchenherzchen gibt. Hm, mit Winter. Okay. Sehr relativ unkomfortabel ist, wenn du so eine Pulsuhr irgendwie am Handgelenk hast. Also, ich habe eigentlich immer nie, nie hier eine Uhr dran. Ich mache sie immer ab zum Fahren, weil ich hier mit Kombi und Handschuhe. das ist ja das ist relativ unangenehm. Von dem her habe ich das einfach mal fürs Experiment gemacht. Und interessant zu fühlen ist, wie nervös dass man automatisch wird, wenn man dieses Ding oben hat. Wenn man weiß, okay, du bist jetzt quasi GPS-technisch und Pulstechnisch technisch irgendwie äh, gescannt. Und das macht irgendwie ein Stück weit nervöser. Ähm, bevor wir jetzt aber in die tatsächlichen Pulsregionen eintauchen, die ich da gehabt habe, ähm, schauen wir mal, was jemand anderes dazu sagt, was er denkt, was ich für einen Puls habe. Oder ihr oder... Wie auch immer. <lacht> so jetzt habe ich mal einen richtig erfahrenen aus der Branche aus der ja. Szene da, unser Frankie. Frankie Christi. Hallo Christi, hallo. Wie bist du früh mit deiner Veranstaltung gerade so da? Ja, wunderbar. Siehst du eh, das Wetter spielt wieder mit, so wie die letzten zehn Jahre auch hier im oktober Oktobertermin im, im Rijeka. Also wir sind glücklich und was mir vor allem sehr freut, noch keine Stürze in die zwei Tage. Das ist ja äh, perfekt. Naja, das spricht natürlich für die Veranstaltung, gell? Äh, jetzt, jetzt muss ich mich die fragen, Frank, ich mache ja gerade einen Bericht darüber, welchen, welche Pulsfrequenz so ein Motorrad-Rennstreckenfahrer draußen auf der Rennstrecke hat. Ich mache später nachher für mich quasi den, den Beweis mit der Pulsuhr. Was denkst du, hat so der durchschnittserfahrene Rennstreckenfahrer für einen Durchschnittspuls, wenn er da draußen fährt? Ich würde jetzt einmal schätzen, es kommt vermutlich darauf an, ob er im freien Fahren ist oder in einem Rennen, weil ich schätze einmal, dass er wenn er am Start steht, beim Rennen schon vermutlich mit 130 oder so wegfahren wird und ich tippe zwischen 170 und 190. Ja, das ja, ich glaube ja. Also ich hoffe noch, dass ich quasi ein bisschen so in Richtung 160 gehe, weil ich da ganz viel fahre im Moment gell, und relativ routiniert bin. Aber so der Durchschnittsfahrer, wie du schon sagst, ich denke, dass er mindestens 170 haben wird. Ja. Aber ich denke, dass es vielleicht auch abhängig davon ist, wie viel das jemand fährt. Meinst du nicht? Natürlich kommt es vor allem darauf an, wie trainiert er ist und wie einfach ihm das Fahren fällt, weil äh, der, was noch nicht so sattelfest ist, der muss ja viel mehr halten. Ich kann das halt nur aus meiner Erfahrung sagen, weil ich, du weißt, ich bin ja aktiv sehr lange Motocross gefahren und da sind wir auch mit Pulsur gefahren. Und ich bin vom Wegfahren bis zum Start, ist der Busch auf 130 gegangen, obwohl mir noch gar nichts da hat, keine Anstrengung. Und dann habe ich so die, die Rennen ich aufgezeichnet, die 15 Minuten Rennen zum Beispiel, bin ich nicht unter 180 gekommen. Also immer zwischen 180 und 195, mein Maximalbus ist 200. Also das ist extrem. Das, wenn es das wem dazu ist, das glaubt der ja gar keiner. Aber es ist so. Ja, du bist natürlich auch dementsprechend trainiert, das sieht man, wenn du maximal plus 200 bist, das muss erstmal schaffen, gell? Ja. Okay, jetzt probieren wir es aus, ich bin gespannt, was ich haben will. Du bist schausend aus, wir haben jetzt Oktober 2019, Haben die Termine für nächstes Jahr eigentlich schon zur Verfügung, weil ich meine, da fragen jetzt schon alle, wie schaut es nächstes Jahr aus, wo bist du, wo kommen wir fahren? Also, wenn wir sie noch nicht wüssten, waren wir schon sehr spät dran. Aber die Wahrheit ist, dass die Verträge mit den Rennstrecken immer erst im Oktober unterschrieben werden und ich habe bis jetzt noch nicht alle Verträge unterschrieben. Und wir wollen das so handhaben wie die letzten Jahre auch. Wir wollen die äh, Termine wirklich erst online gehen geben, wenn wir unterschrieben haben, weil dann sind sie ja fix. Und das ist bei uns immer, wir haben immer Ende Oktober die Jahresabschlussfeier mit Siegerehrung. Äh, ist heuer am 2. November äh, im Schlosshotel Zeilern bei Stetten, Jeder Motorsportweiß herzlich willkommen. Und an diesem Tag äh, wird auch die Homepage mit den aktualisierten Terminen online gehen und natürlich auch gleich zum Buchen sein. Okay, das ist natürlich super, habt es gehört, die verlinkt natürlich an Fränke gehen moto wieder unten in der Beschreibung. Schaut sie mir vorbei, vielleicht haben dann äh, auch welche Termine für euch dabei auf den dementsprechenden Rennstrecken. So, wir gehen jetzt da in die Rennen, hoffen wir, dass nichts passiert, hoffen wir, dass ein paar gute Zeiten gefahren werden und hoffen wir, dass wir die Veranstaltung hier, das Cooldown hier in Reka dementsprechend ruhig abschließen können. Also, danke dir, Frankie, für die Saison. Gell? Danke, viel Spaß weiterhin. So, ich ging dann raus am Pannoniering mit meiner 1 nebenbei. Wir hatten ein mega geiles Event noch Ende Oktober, musst dir vorstellen, mit wirklich 25 Grad äh, waren äh, für ein ring perfekte Verhältnisse. Also im, im, wenn man die Rennstrecke bedenkt, war es, waren es tatsächlich perfekte Verhältnisse und wir hatten wirklich ein tolles Event. Ich hatte nur einen Kunden als Instruktion dabei und konnte zwei Tage wieder mal für mich fahren, mich ein bisschen frei fahren, einfach wieder mal auf ne meinem Level trainieren und das hat mir richtig gut getan. So, dann habe ich natürlich hier die Uhr aufgepackt und bin hier rausgegangen und, und habe halt irgendwie so nur drei, vier Runden gedreht. Und ich war echt überrascht, wie krass sich das Ganze ausgewirkt hat. Allein die Tatsache zu wissen, dass du diese Pulse drauf hast. Wir haben das natürlich kombiniert mit einem Onboard-Video, falls du es nicht gesehen hast. Link in der Beschreibung oder hier oben. Habe ich jetzt vor ein paar Tagen erst, oder vorgestern Vorgestern, Vor irgendwie noch nicht lange her habe ich das released. Kannst du dir anschauen, falls du es nicht gesehen hast, kannst du mal reinschauen. Ich zeige dir nur jetzt kurze Ausschnitte. Äh, dann war noch ein richtig äh, netter Typ bei mir in der Box, der, der Samuel war bei mir in der Box und der hat coole Kamera dabei gehabt, so ähnliche wie ich und, und ähm, tut gern fotografieren. Und hat auch ähm, ein längeres Objektiv dabei gehabt, der da gesagt hey, komm, komm doch mal komm doch mal mit raus auf die Strecke, zieh dir ein Leibchen an, ich organisiere das, dass du raus kannst und dann machen wir halt richtig coole Slow-Mo von mir und so und war natürlich interessant, weil ich habe den halt positioniert, ich gesagt, gehe Kurve 4 hier und hier, ich möchte quasi, dass du weißt, vom Eingang äh, zum, äh, zum, zum Kurven-Scheitelpunkt, zum Ausgang alles filmen kannst und das ich da, dass ich das dann im Nachhinein auch mit Slow-Motion machen kann, also mit 100 Frames oder so. Und es hat mega geil ausgesehen, also wirklich, ich es euch an, es war Hammer. Und da kann man auch mal analysieren, also ich kann das bestimmt auch öfter hernehmen zum analysieren. Aber es war halt quasi in dem Turn, wo ich die Pulse drauf hatte. Um einfach mal zu sehen, hey, was, was, was, was geschieht da eigentlich, wie, wie läuft es ab, wie geht es und so weiter. Aber es war auch interessant, weil ich wusste ja, wo der, wo, der, wo der Samuel quasi stand und wusste quasi, aha, ich muss jetzt hier exakt, muss ich jetzt natürlich... High ne? Das muss natürlich, erstens muss gut ausschauen auf dem Video, es muss auch einigermaßen zügig sein. Ich muss natürlich den Punkt exakt treffen. Und umso beobachtet, also ich war quasi dreimal beobachtet. Einmal von der GPS, einmal von der Pulsur und vom, vom Videomann in dem Fall. Das macht irgendwie gewisse Nervosität in das Ganze rein. Okay, tun wir aber gar nicht lang rum, schauen wir es uns mal an. Was habe ich denn letztendlich tatsächlich? Ja, was habe ich denn tatsächlich Puls? auf der Uhr gehabt, müssen wir schnell hier in den Computer reinspringen. Ich nehme euch mal mit. Witzigerweise äh, ich, hat meine GPS-Uhr hier da ein paar verschiedene Strecken erfunden. Ich glaube es hat nur einmal hundertprozentig gepasst, aber der Rest war irgendwie <lacht> nicht so wirklich die richtige Strecke. Vor allem hier hinten glaube ich hat das GPS-Signal gefehlt. Aber wie auch immer, ähm, ist jetzt nicht so tragisch interessant ist schon mal ich gehe hier los ich schalte den Puls ein war aber schon irgendwie fertig angezogen und habe einen 111er Puls also das ist schon mal so mein Startpuls da bin ich noch kein Meter gefahren das ist alleine nur das Adrenalin das hochkommt weil ich weiß okay ich muss jetzt hier ein bisschen fahren der, der, der Samuel ist draußen macht ein Video ich werde quasi von der Pulso überwacht also das ist so geistiger Druck den ich mir quasi selbst erschaffe. Und ich denke, das macht schon mal 100, äh, macht schon mal 10 bis 15 Schläge aus, die quasi unnötig obendrauf kommen. Das kann natürlich sein, dass wenn der ein oder andere von euch ähm, Voraus als Unerfahrener ist, nicht so viel Kilometer hat wie ich und, und sich den Druck schon von ganz alleine macht, egal ob jetzt hier jemand filmt oder ob hier jetzt halt gemessen wird oder so, sondern dass der schon von alleine schon da ist. Aber bei mir ist halt dann so on top, kommt es dann dazu und das merke auch ich sehr wohl, dass das Ganze einfach belastet. So, und dann bis zu dem Zeitpunkt, wo ich losgefahren bin, der ist ungefähr. Hier hier fahre ich los, habe ich schon 122, also habe ich schon noch mal 10 Schläge mehr, obwohl ich da jetzt gerade mal in der Boxengasse losgefahren bin. Also siehst du mal, wie krass dass das eigentlich ist. Auf der Strecke angelangt waren es dann auch irgendwo gleich 128. Und das ist, das Ganze ging hoch in der ersten Inlap irgendwo bis auf 145 Sprunghügel 152. Uh, und das erste Mal über die Startziel drüber waren es dann auch schon 163. So und jetzt kam die Runde, wo ich auf dem Moto2-Fahrer aufgelaufen bin von meiner onboard lab die du vielleicht schon gesehen hast und dann ging das weiter 166, 168, 1970 174, boah, am Sprunghügel angelangt 179. Wir bedenken, ich bin jetzt quasi in meiner ersten gezeigten Runde, also sprich eigentlich erst in der zweiten Runde. Also in der ersten gezeiteten, aber in der zweiten fliegenden oder fahrenden. Und der blieb dann relativ lange auf 180, statt Ziel 180, 180. Und dann ging er da hinten rüber, kam ein bisschen runter wieder so kurzzeitig, so auf 179 mal, 178 kam er mal runter. Und da hinten, da kam man dann hoch bis auf Maximalpuls. 187, 187 war der Maximalpuls und das ist echt krass, dass er so hoch geht. Was mir natürlich zeigt, ist gut, ich mache natürlich viel Sport und ich weiß, wo ich meinen Pulsbereich habe. Wenn ich so Fahrrad fahre, Rennrad, kriege ich den schon so auf 190. Aber ich denke, dass 190 irgendwo mein Maximalpuls ist. Ja? Und dann bin ich wirklich kurz vor knapp vom Maximalpuls oder man kann sagen, ich bin am Maximalpuls. Und dann sieht man mal, wie extrem anstrengend unser Sport ist. Äh, wenn man bedenkt, Vinales hatte beim Rennen 125, ich kann es mir einfach nicht vorstellen. Ich kann es mir nicht vorstellen, dass er so cool ist, dass sie cool sind und dass die extrem dann nicht sind. Dass ich, ich ein absoluter Nasenbohrer in allen Lebenslagen gegen solche Typen bin, ist vollkommen klar. Aber dass sich der Puls so dermaßen unterscheidet, ist echt heftig. Hätte ich nicht gedacht. Ähm, und ich es wäre mal interessant, wenn einer von euch das auch schon mal gemacht hat. Natürlich kann ich auch mit 120, 130er Puls rundum fahren. Wenn ich jetzt eine Instruktion mache mit mit einem tendenziell langsameren Schüler, dann bin ich da so entspannt. Natürlich habe ich da nur 120, 130. Aber hier mit der Tausender am Pannoniering relativ zügig. Es war nicht meine schnellste Runde, aber sie war schnell. Und ähm, es ist halt extrem anstrengend am an Pannen. Weil ich, wenn ich bedenke, ich bin halt irgendwie jede... Jede, zwischen jedem Kurvenausgang zum nächsten Kurveneingang irgendwie auf dem Hinterrad. Und, und da merkst du halt schon irgendwie, jetzt muss ich das mal hier ausschalten. Speichern, ja. Und dann merkst du halt schon irgendwie, wie anstrengend das das Ganze ist. Und das hast du halt zum Beispiel mit der 600er am Pann nicht, aber auch mit der 1000er zum Beispiel hast du das nicht, wenn du am Slowakiering oder im Brünn fährst, da bist du viel entspannter. Aber Panona Ring ist halt echt so dieses Oberding. Dann kommt natürlich auch dazu, da könnten jetzt auch viele sagen, klar, Panone Ring, ähm, so schlecht ist er ja gar nicht, aber er ist halt schlecht. Er, der Asphalt ist schlecht, der Grip ist schlecht, es ist überall bildende Mittel. Das ist, Vertrauen ist einfach nicht so da. Klar kann man trotzdem auch schnell fahren, aber das Vertrauen ist einfach nicht so da. Und das siehst du bei allen Alpe-Fahrern oder allen richtig schnellen Fahrern, wenn du dir Fotos ansiehst, wie die in am Slowakia, in Rijeka, in, in Brünn fahren und wenn du dir Fotos ansiehst, wie die am Panoniering rumeiern und und, und genauso ich da auch rum. da bremst du in die Kurve rein und denkst so ah, ah, ah, ah oh, oh, Vorderrad und du kannst hinterrädern neu raufschnallen, was du willst so du hast da Traktionskontrollen Eingriffe bei 30 Grad Schräglage eben mit Halbgas da wo ich da wo ich einfach auf anderen Rennstrecken keinen Eingriff mehr habe. und da kann man jetzt drüber streiten aber er ist definitiv schlechter wie andere Rennstrecken und ähm, das, das habe hat ich natürlich im Kopf. Und, und genau deswegen pusht es natürlich zusätzlich einfach das Adrenalin und pusht natürlich auch den Puls, weil da ein bisschen Nervosität einfach mit dabei ist. Da hast du natürlich die, den Sprunghügel, wo du da im vierten Vollgas drüber kommst und ich da, keine Ahnung, gefühlt drüber fliege. ja Und sieht auch auf dem Foto so aus, ich blende es mal ein. Eine mega krass anstrengende Strecke einfach. Boah, hätte nicht gedacht, dass ich 187 habe, aber es ist halt so. Äh, würde mich interessieren, falls du da auch mal Erfahrungen hast, äh, ob du das schon mal gemessen hast, welchen Puls du hast, Vergleichs mal oder mach es einfach mal, auch in verschiedene Runden, verschiedene Törns, wo du sagst, da fährst du mal gemütlich, dann fährst du schneller. Ähm, ich weiß auch nicht, wenn man das komfortabel am allerbesten macht, weil das drückt halt irgendwie gewaltig im Handschuh und ach, unangenehm, ohne Ende. Also äh, nochmal. Nochmal ungern. ne? Schreib's mal in die Kommentare. Äh, was gibt es auch Neues? Genau, wer es noch nicht weiß, es gibt auch jetzt meine Klamotten, meine Caps und meine T-Shirts und ah, ähm, verschiedene Caps, auch so oldschool. Das oldschool ist eigentlich auch für die so. Ähm, ältere Generationen, die halt nicht so neu neumodern wie die Snapbacks sein wollen. Ich finde sie alle drei cool. Gibt es jetzt inklusive den Hoodies und den ähm, T-Shirts bei mir im Shop. sind erhältlich, freue mich natürlich darauf, wenn die jemand von euch anzieht, weil die sind, die sind mega geil jetzt, vor allem im Winter, so also richtig warm, da brauchst du keine Jacke nicht. Ist natürlich unten äh, in der Beschreibung verlinkt, genau. Ansonsten schreib es mal gerne rein, was du ähm, schon mal Erfahrungen gemacht hast bezüglich Puls auf der Rennstrecke, hast du schon mal gemessen oder mach's doch einfach mal. Wenn du mit mir nach Spanien gehst, freue ich mich, wenn wir uns miteinander sehen. Ansonsten neue Termine für nächstes Jahr 2020 kommen jetzt am 3. November online. Bei mir einfach auf der Homepage in den Kalender reinschauen und mich dann anschreiben bezüglich Instruktionen, was auch immer du haben willst. Also, ich hoffe, das Video hat dir gefallen, vielleicht war das ein bisschen aufschlussreich, dass auch ich nicht immer die coolste Socke bin, so wie ich vielleicht mache und tue, sondern dass es mich natürlich auch dementsprechend hat und mit 187 kannst du dir vorstellen, wie ich da geschwitzt habe. <lacht> Gib einen Daumen hoch, wenn dir das Video gefallen hat, du darfst du natürlich gerne auch den Kanal abonnieren, falls du mich noch nicht kennst. Ich freue mich, bis dahin und zum nächsten Mal. Ciao. Mountain years, as they go by, now all the lilies are gone and aces brought to life. Cause at times I think I'm leaving, my mind takes me back to fall.